Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Teil der Arduino-Reihe. Heute geht es um die Infrarot-Fernbedienung und den Infrarotempfänger. empfänger Also mithilfe des infrarot kann der Arduino Befehle der Infrarot-Fernbedienung auslesen. Das wird so gemacht, indem Daten in Form von Infrarotstrahlungen an den Empfänger gesendet werden. Diese Infrarotstrahlen können von unseren Augen nicht wahrgenommen werden, weshalb wir sie auch nicht sehen. Dafür gibt es aber einen kleinen Trick und zwar können Kameras Infrarot sehen, indem sie es einfangen und dann in einen niedrigeren Farbton umwandeln, in so ein leicht helles Rosa. Was ich euch gerade mal zeigen kann, wenn ich die Fernbedienung nehme und irgendeine Taste drücke, sieht man, wie das da flackert. Und dieses Flackern kommt daher, da die LED sich schnell an- und ausschaltet. Und diesen bestimmten Rhythmus kann dann der Empfänger auswerten. Alles, was wir in diesem Tutorial brauchen, sind vier Kabel, eine LED, 100 Ohm-Widerstand für die blaue LED, dann einmal die Fernbedienung, den Arduino Uno oder Arduino Mega, einen Infrarot-Empfänger und das Spreadboard. Und zwar wird es so zusammengesteckt. Der Empfänger kommt erstmal in das Spreadboard rein. Und dann müssen wir gucken, dass das nach vorne zeigt. So ungefähr. Zuerst kommt ein weißes Kabel an den ganz linken Pin. Das wird dann an Pin 11 gesteckt am Arduino. Dann ein schwarzes Kabel, das kommt an den mittleren Pin von dem Empfänger. Das wird dann an Ground gesteckt vom Arduino. Und dann brauchen wir noch ein rotes Kabel, das wird dann an 5 Volt gesteckt und an den rechten Pin. Da es leider zu kurz war, habe ich es gerade mal ausgetauscht durch ein orangenes. Das kommt dann an Pin 5 Volt. Dann nehmen wir uns hier einen Widerstand, stecken den an den mittleren Pin von dem Empfänger und an einen anderen Pin. Dann nehmen wir die LED und stecken das kurze Beinchen an den gleichen Pin, wie der Widerstand aufhört. das lange Beinchen. Der Pluspol kommt an ein orangenes Kabel, welches wir in PIN 13 stecken. So war es auch schon mal der Aufbau. So sieht das am Ende ungefähr dann aus und dann müssen wir es später nur noch mit einem USB-Kabel an den PC anschließen. Nun kommen wir schon ans Programmieren. Dazu öffnen wir wieder unsere Arduino-Software. Und dort werden wir jetzt gleich ein Programm ausführen, welches in den Beispielen ist. Aber wenn wir jetzt erstmal gucken, bei Beispielen sehen wir, da ist eigentlich noch nichts mit dem Infrarotempfänger. Da wir die Bibliothek noch nicht haben, schließen wir erst die Arduino-Software und gehen ins Internet auf, eine, auf die Seite hier, der Link ist in der Videobeschreibung. Dann klickt ihr auf Download Zip, ladet euch die Datei runter. Und wenn ihr sie runtergeladen habt, öffnet ihr die Datei geht auf den Ordner drückt Steuerung und C zum Kopieren geht dann euren Arduino Ordner und dann in Libraries und drückt dann Steuerung und V zum Einfügen jetzt habt ihr hier diesen Ordner drin wo alle Sachen drin sind den müsst ihr hingegen noch umbenennen in großes I, großes R dann Remote dann drückt ihr einfach Enter und schon habt ihr die Library installiert den Ordner könnt ihr jetzt wieder schließen und Winra auch und dann könnt ihr eure Arduino-Software wieder starten. Und dann müsst ihr bei Beispiele, dann Beispiele aus eigenen Bibliotheken, ER Remote sein. Und dort öffnen wir jetzt IR RECV Demo. Darin werden wir jetzt hauptsächlich alles bearbeiten. Der Demo-Sketch IR RECV Demo. Ähm, ist halt ziemlich kurz gehalten und daher auch sehr gut für Versuche. Wenn wir jetzt erst den Arduino anschließen und dann diesen Sketch hier wieder draufladen, den man hier wieder auf Hochladen klickt, dann können wir jetzt den Serial monitor öffnen und dann nehmen wir die Fernbedienung und klicken in eine Taste und es wird ein Wert ausgegeben. Dieser Wert ist nun hexadezimal, was wir aber nicht gebrauchen können. Weshalb wir den Serial Monitor nochmal schließen und hier hinten dran dieses Hex wegmachen. Dann nochmal hochladen. Dann gehen wir wieder auf Werkzeuge, serieller Monitor. Klicken wieder irgendeine Taste auf die Fernbedienung. Und schon bekommen wir einen Zahlencode raus. Bei der 1 bekommen wir jetzt 16724175. Bei der 2 bekommen wir 1671, äh, 18055 und halt so weiter. Wenn wir nun länger drücken, zum Beispiel auf die 1, kommt erst der normale 1-Code und danach ein längerer Code. Dieser ist 4294967295. Dieser Code ist immer gleich, egal welche Taste man länger drückt. Das bedeutet halt nur, dass die Taste länger gedrückt wurde. Mit diesen Daten können wir jetzt lustige Sachen machen und zwar werden wir jetzt erstmal mit der Taste 1 eine LED anschalten mit der Taste 2 wieder ausschalten. Dafür schließen wir wieder den Serial Monitor. und machen dann wieder in das Void-Setup erstmal für den Pin 13, an den die LED angeschlossen ist, einen Pin-Mode rein. Und zwar halt Pin-Mode 13 Output, das müsste man aber mittlerweile eigentlich können, weil es halt Standard ist. Und dann hier unten in die ähm, if-Funktion machen wir nach dem Serial.println ein paar Absätze und dort können wir jetzt unsere LED ansteuern. Dafür schreiben wir if Results.value, dann ist gleich, ist gleich, das bedeutet, wenn es genau dieser Wert ist, 16724175, das ist der Wert für 1. Dann soll er machen, digital, write 13, high, um so anzuschalten. Und dann machen wir wieder ein if. Und dann wieder results.value ist gleich 167 18055 für den Wert 2 auf der Taste. Und dann machen wir diesmal digital write an den Pin 13, low, um sie da auszuschalten. Was halt diese typischen Sachen sind, die auch im Tutorial 1 verwendet werden. Wenn wir jetzt das hochladen, können wir im Serial Monitor sehen, welche Zahl da ausgegeben wird. Und ich sage mal, drücke ich jetzt mal auf die 1 drauf sieht man, wird im Serial-Monitor die Zahl 16724175 ausgegeben und die LED geht an. Drücke ich jetzt hier auf die Taste 2, geht die LED aus und im Serial-Monitor wird angezeigt 16718055. Das kann man beliebig oft machen. Wenn man aber zum Beispiel zwei Tassen gleichzeitig drückt, kommt meistens irgendein komischer Wert raus in Arduino weiß nicht genau, was er machen soll und deswegen macht er häufig gar nichts. Wenn man jetzt gedrückt hält, geht ja an, sonst passiert nichts. Wenn man 2 gedrückt hat, geht sie aus und passiert auch wieder nichts. Ja, und das war es auch schon mit dem Video. Mit den Zahlen kann man halt relativ gut rumspielen. Man kann einfach gucken, welche Zahl hat welche Taste und dann kann man verschiedene Sachen mitmachen, wie zum Beispiel die Zahl auf dem LCD auszugeben oder sowas halt. Ich hoffe, euch hat es dann gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.